Ticken drei schwangere Frauen zusammen und stricken für ihre bald kommenden Kinder Pullover. Sie stricken sie dahin, pratschen ein bisschen, auf einmal greift die eine von den dreien in ihre Handtasche und holt eine Tablette raus. Sie nimmt sie und die anderen beiden, Hey, was nimmst du da für Tablette? Ist alles okay? Und die Frau sagt, ja, ja, kein Problem. Ist nur eine Vitamintablette. Ich möchte, dass mein Baby groß und stark wird. Und sagen alle zwei, na okay, Und sie stricken wieder alle brav weiter. Dann kommt die zweite, auch sie greift in ihre Handtasche, holt eine Tablette raus und nimmt sie, die anderen beiden wieder. Hey, was ist mit dir? Was nimmst du hier? Ja, also eine Calcium-Tablette. Ich möchte, dass mein Kind starke Knochen hat. Cool, sehr vernünftig, ja. Die Damen stricken wieder weiter an ihren Pullover, kommt die dritte und sie greift in ihre Tasche rein und du auch eine Tablette. Die anderen beiden natürlich. Und was nimmst du für eine Tablette? Und die dritte sagt, "Kontergarn. Ich kann keine Ärmel strecken. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für heute. Ich weiß etwas Böse, erzählt ihn trotzdem weiter. Und äh, ich hoffe, ihr erntet ein paar Lacher damit. Danke fürs sein. wir sehen uns nächste Woche wieder, hier, beim Montagswitz. Habt eine schöne Woche. Ciao!